Jetzt sollten sie eigentlich gleich kommen. Hallo. Grüß euch, Jungs! seht ihr, wir haben schon wieder ein Sperrmüllproblem. Gehen so an. Entsorgen. Mit der schnellen Eingreiftruppe haben wir die Möglichkeit, jederzeit und überall in Graz schnell besondere Sauberkeitsanliegen zu bearbeiten. Danke, Jungs. Wieder mal super gerne. Arbeit. Danke. Die Jungs sind fast rund um die Uhr im Einsatz und können rasch dort sein, wo sie gebraucht werden. Hallo? Jungs, wir werden gebraucht.